Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen kleinen Wetter-Drohnenflug im Raum Remscheid und Solingen. Ja, hier im Blick seht ihr schon die müngstener Brücke. Ja, ein berühmtes Bauwerk ist, glaube ich, die höchste Brücke von Deutschland mindestens, wenn nicht sogar von Europa. Ja, dort seht ihr gerade einen Zug. Drüber fahren, das den sogenannten Münchstener, der zwischen Wuppertal und Solingen verkehrt. Und hier sind wir auf dem Schützenplatz in Remscheid. Hier der Blick vom Schützenplatz Remscheid nach Remscheid. Zentrum im Vordergrund die Lutherkirche und ganz oben links in der Ecke war das Rathaus von Remscheid zu sehen. Ja, was ihr dort so ein bisschen glitzerig im Bild Seht, was da so rumflirrt, das sind Schneeflocken. Also heute am Mittwoch, dem 10.2., habe ich diese Aufnahmen gemacht. Wie ihr seht hier am Schützenplatz, ja, da ist der Bismarckturm. turm Und Da ist, glaube ich, auch eine kleine Sternwarte. Hier der Blick nach Solingen Zentrum. Und mit diesem Blick möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Tschüss und Ende.